Ich muss ganz kurz gucken, wo ich bin. Ich glaube, ich bin in der Tiefgarage irgendwo. Und ich muss noch rausfinden, was genau ich machen muss. Anscheinend bin ich verletzt. Oh, mir sieht sogar rot aus. Toll. Hintergrund. Ah, nee, ich bin nicht. Okay, ich weiß, wo ich bin. Was habe ich hier nochmal gefunden? Den Kreuzschlüssel. Ähm... War ich im Uhrenturm? Nein, war ich noch nicht. Da müssen wir den vorhin. hin. Ich glaube, ich komme nicht über diese Tür rein. Kann das sein? Hm. Ich kann übers Dach. Ich glaube, das haben wir letztes Mal noch ausprobiert, bevor ich äh, resettet habe dann. Ähm, das muss mit. So ich glaube, ich... Warte mal. Flinten-Munition dabei für meine Pistole. Ja, logisch. Ich habe mich jetzt ein bisschen erschreckt. Ähm... Oh, dann war noch was. Egal, das ist nach links gesetzt. Das heißt, der Helikopter müsste ich, den müsste ich löschen können. Aber das heißt, dann kommt Mister X hierher, glaube ich. Ich glaube, das war jetzt so dieser Zeitpunkt. Doch. Okay, wo muss ich noch mal hin? Da komme ich glaube ich immer noch nicht durch. Wie komme ich noch mal da hoch, verdammt? Über die Bibliothek, über das verschobene Regal. Wo habe ich noch mal diesen Hebel gefunden? Das ist das einzige, was ich bis jetzt noch nicht weiß. Ich google das direkt mal, dass wir das nicht ewig suchen. Resident Evil 2 He Wagen Hebo Genau, mhm. ist mir egal. Ja. Aktenraum Westseite war das. Aktenraum. Ah ja stimmt, da war ja was. Das müsste hier drin gewesen sein dann, oder? Nein, der Aktenraum ist doch hier drüber. Komm mal kurz. Das ist Komma Stars. Das müsste Stars-Büro gewesen sein. Ah, ne, hier unten. Ach, deswegen der Schlüssel, dass ich da reinkomme. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir kommen auch in den Beobachtungsraum. Also, wir müssen eigentlich in die Haupthalle. Ich wollte genau das provozieren. Ich hoffe, das klappt jetzt. Er müsste jetzt eigentlich frei gemacht haben. Perfekt. War schon alles, was ich wollte. Oh, ich hasse diesen Teil noch. Wir sind erst auf Stufe 1 verletzt, deswegen ich noch. Ah, ich habe Mund. Okay. Kann ich die mit der. Nein, mit der Waffe nicht. Ähm. So viel Arbeit für nix eigentlich, aber wir hier hinten ja schon sind wieder. Aktenraum. Ich weiß, der kommt nach. Das ist das Problem. Als Gott sind schon weiß, wo ich bin, wo verdammter Pisser. Ich hasse die Viecher. Ganz ehrlich, ich hasse die doch so hart. Und Leon ist schon der schwerere Run, finde ich. War das X? Nein, noch mehr zu US. X kommt auch. Okay. Das heißt, ich habe jetzt dann gleich ein Riesenproblem, weil die Scheiße hier so wenig Sachen gibt. Ach, ganz ehrlich. Play mit Mr. X war noch ganz gut am Anfang. Würde ich jetzt mal so sagen. Aber das Spiel gibt dir so gar nichts, jetzt habe ich auch kein Messer mehr. Was echt scheiße ist. bin zu hoch. Alles stimmt sogar. Komm, wie ist die mühsame Steuerung? Oh Gott. <lacht> Nein, <du> <lacht> Dankeschön. Die Frage ist, soll ich mal rausgehen, dass der vielleicht Spawn oder soll ich den jetzt einfach loopen? Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, aber wir können es mal probieren. Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. Nope. Lauf, Alter, meine Fresse. Ich hasse den Typen so hart. Und ich habe also uns noch so einen Schuss. Das ist mega toll. Ich habe mega Freude dran. Ganz So, wieso kann ich mit dieser Scheißwaffe keine richtige Munition nehmen? M19. Wo ist meine M19? Da ist meine M19. Pumpgun. Dann kann ich die noch brauchen. Wir haben natürlich nur ein Schießpulver. Das heißt, ich kann keine Munition herstellen. Genau hier wieder raus, ne? wenn ich hier oben den Loop mache, geht das so ewig. nicht, wo er ist. Ich glaube, er ist hier oben. Ja. Ich wusste es doch. Du Hurensohn, Alter. Ich hab so keinen Bock mehr auf diesen Leon, ganz ehrlich. Sorge, ich hab dich nicht vergessen. Toll. Ah, du bist jetzt da drüben, okay, dann, dann eben nicht. Halt's Maul. Ich mag das Spiel nicht in diesem Stressmoment. Schief. Ich habe die Taste gedrückt gehalten, war ja, noch ein bisschen. weiß halt nicht, wo dieser Dude ist. Wer ist das? Hallo, da unten ist er. Okay. Absolut keine Nerven dafür jetzt gerade. Wo ist mein ich gucke nur wegen der Zeit, ich glaube schon, dass ich das heute fertig kriegen soll, das wäre eigentlich schon das Ziel. Das kennen wir ja schon. Das ist das, das ist das falsche? Okay, aufnehmen tue ich auch. Nur sicherstellen, dass ich auch aufnehme. Bitte gib mir irgendwie Munition oder so. Hier hinten war irgendwas, ich weiß nicht mehr was. Ah, sehr gut. Endlich mal nicht nur tot mit Leon. Ist auch was seltenes. Also, war mal kurz. Jetzt kann ich, glaube ich, hoch und oben ein Zahnrad einsetzen, indem ich ein anderes rausnehme. Ja, genau, so. Ja, besser. Hier oben war nichts, ne? Ich frage mich jetzt halt schon, wie es weitergeht, weil eigentlich hätten wir hier dann mal irgendwann die Story mit äh, Sherry noch. Die Leon ja gar nicht kennengelernt hat. Weil sie ja mit Claire unterwegs ist. dass ich darüber keinen Bericht schreibe. Okay, ich habe mich nicht unmuted vorhin. Ähm, ja, er soll einfach reinschreiben in den Bericht. Riesenspaß, sie verfolgt mich. Glocke kaputt. So. Äh, und ich musste niesen. <lacht> Deswegen die Pause. Jetzt kann ich darüber in den Lagerraum und von da aus dann in einen Safe Room eigentlich. Dachte ich ah, ich muss hier einmal komplett rumlaufen mit ihm und dann vom dach komme ich in den pausenraum Ich weiß jetzt halt nur nicht, wo X ist. Nein. Wo muss ich jetzt noch mal durch? Moment, Moment, Moment. Ah, das ist der Tresor. Normalerweise könnte ich in den Beobachtungsraum, da war ich noch nicht. Der ist da drüben? Oh nein Doch Ich wollte gerade sagen, hier ist ja kaputt, ich komme nicht hoch, aber ich muss hier runter Da drüben muss ich hier rein Oder? Moment Jetzt bin ich langsam verwirrt. Na, jetzt bin ich in der Sackgasse. Äh, ich musste doch... Da hinein. Das war über die Feuerleiter, okay. Ja, bitte. Und... Das muss auch noch mit, damit es nicht kompliziert wird danach. Ähm, das nehme ich noch mit. Er hat kein. Hä? Aber ah, mach, falsche Taste. Jetzt wäre es gut, wenn X kommt, dann könnte ich ihn loopen. Aber ich glaube das Spawn gerade zum ersten Mal nicht absolut bescheuert. Sein. Okay, die Waffe kann weg. Ich hab mich leicht erwischt. Scheiße! Okay, er ist hier irgendwo. Das ist ein Hut. mal kurz so okay progress wir speichern jetzt, jetzt hätte ich was für's. Nein. okay läuft alles noch ich habe auch es aufs iPad getippt und jetzt treppe runter dann komme ich da darunter muss hier alles zurück in die Tiefgarage und in den Zellenblock rein Ist woanders, aber ich glaube, da folgt mir. Aber wir haben gespeichert, das ist okay. Ob ich richtig war? Jawohl. Oh nein. Ja. Ich bin auf dem richtigen Weg. Wir wissen ja, dass er runterkommen kann. Das ist bekannt, weil er hatte den einen du gebracht. Okay, drehen, darunter. Okay, das klappt auf jeden Fall. Ähm, nee, warte mal, das klappt ja gar nicht so. Ah, der muss, den muss ich so machen, weil das führt sonst nirgendwo hin. So. einer der Stifter ist. Sie sagten, in diesem Interview ginge es um das neue Stipendium von Umbrella. Kommen Sie, Annette, das interessiert auch keinen. Die wollen mehr über das G-Virus wissen und das... Wo haben Sie davon gehört? Und das verdammt große Loch mitten in der Stadt, von dem man übrigens munkelt, es führe direkt in Ihr Untergrundlabor. Also, werden Sie ja. mir jetzt antworten, oder... Dieses Interview ist vorbei. Hm. Miststück. Okay, wir haben ein Skript vom Interview und die Parkkarte. Fans Notiz. In dieser Station bin es von Monstern. Ich kann selbst hier die Schreie hören. Aber es sind nicht die Zombies, vor denen ich Angst habe. Codename Tyrant. Die ultimative Biowaffe. Von den Mistkerl in absolute Geheimhaltungen. Geschaffen. Wenn ich mir vorstelle, dass der hier herumwandert. Die haben ihn wahrscheinlich befohlen, alle Zeugen auszulöschen. Was sind die hier? No, no. Das ist nicht gut. Wo muss ich? durch? Da muss ich doof. Nein. Komm schon. Ey, ich habe ein Messer dabei. Habe ich halt wirklich. Das war die falsche Taste. Oh, Ich dachte jetzt der Herr Tyrant kämpft gegen die vielleicht... Sackgasse... Ich bin richtig. Leben. Gesund. Okay. Naja, ich habe meine Webcam bis jetzt nicht angehabt. Das war perfekt. Fuck. Er lebt eh noch. Wird langsam öde. Dein Arsch retten schon zweimal. Ich wusste ja nicht, dass du mitzählst. Hör zu, das ist kein Spiel. Das glaube ich jetzt nicht. Hier unten stirbt nichts. Er ist eh nicht tot. Du hast die Karte? Ja. Und das. Hab gehofft, du kannst mir sagen, was drauf ist. Möglich? Wenn ich es gehört habe. ist nichts wie raus. Fände ich halt eine gute Idee. Nein. Das war der falsche Bildschirm. sieht alles gut aus. Da bin ich happy. Okay, sie hört äh, die Sprachnotiz an. War das die nötigen Infos? Leider nicht, nein. Ben hat nichts bekommen. Nun, wonach genau suchst du denn? Mehr Infos über die Hintermänner dieser Katastrophe. War das nochmal? Da hinten ist ein Seiteneingang. Ähm. Eva. Ey, äh, äh, da. Eva ist er, ja, soll. Wieder. Straße fällt aus. Durch den Waffenladen da ist wohl der einzige Weg. Ähm, nein? Ja, okay. Brief an den Laden besitzen. Ich will wissen, was die Trophäe ist. Gerade die kam so random. Lesen Sie einen Brief, der von Jill zurückgelassen wurde. Ah, noch ein Überlebender. Okay. Du hast wohl deine Gründe zu bleiben. Ich hoffe also, dass du gut auf dich aufpasst. Wenn sich jedoch die Dinge verschlimmern und ein anderer Weg sich verschließt, weißt du, wo du mich finden kannst. Ich werde alles tun, was ich kann. Jill Valentine. Mal kurz die Trophäen kategorisiert laut, okay. Das ist random, und das ist einfach für Ghost Survivor. Und das sind meine jetzigen. okay, okay. Ach, das sind andere wieder.